Hast du schon einmal von Store Procedures gehört, gesehen und gefragt, wie diese funktionieren? Sind diese wirklich schwierig zu verstehen? Nach diesem Video solltest du keine Angst mehr von Store Procedures haben. Ich erkläre dir anhand von Beispielen, weshalb du Store Procedures in deiner täglichen Arbeit benötigst oder auch Deine Arbeit erleichtern können, wie du diese erstellst und auch anwendest. Am Ende dieses Videos habe ich nochmals alle wichtigen Punkte für dich zusammengefasst. Viel Spaß beim Ansehen. Allgemein. Gespeicherte Prozeduren, Stored Procedures, sind vereinfacht gesagt nichts anderes, als ein hinterlegter sql code der am sql server abgespeichert ist und über einen namen aufgerufen werden kann man kann sich eine gespeicherte prozedur wie ein sql programm vorstellen zumindest so stelle ich mir das immer vor dass es auf dem server gespeichert ist und vom client nur aufgerufen wird mit Store Procedures können komplexe Verarbeitungen von Daten vorgenommen werden, die sonst mit einfachen SQL-Anweisungen nicht möglich wären. Des Weiteren können auch Store Procedures mit Parametern aufgerufen werden, wie es bei anderen Programm Programmiersprachen auch üblich ist. Somit eine Ein- und Ausgabemöglichkeit. Es ist auch eine Exception-System bzw. eine Fehlerbehandlung möglich in einer Store Procedure, um gewisse ähm, Fälle oder äh, IF-Konstrukte abzufedern. Store Procedures werden daher häufig verwendet, um große Datenmengen ähm, in Datenbanken zu verwalten und zu transformieren. Ähm, mittlerweile ist es so, dass sehr viele Datenbanksysteme gespeicherte Prozeduren unterstützen. Hier ein kleiner Auszug beginnend mit DB2, Infomix, Oracle, SQL Server, MySQL und Postgres SQL. Natürlich haben viele dieser Hersteller ähm, den SQL-Standard übernommen aber auch ja, vereinzelte abweichungen oder erweiterungen vorgenommen aber im wesentlichen oder im grundprinzip ist die funktionsweise von store procedures in den datenbanksystemen gleich ja ein weiterer themenpunkt ist store procedures können auch äh, geschwindigkeitsvorteile bei großen datenmengen ähm, hervorrufen oder ähm, vereinfachen daher sind sie ganz besonders im data warehousing bereich ein ganz essentieller faktor kommen wir nun zu der erstellung und ausführung einer store procedure der aufbau wie ihr seht ist der aufbau einer store procedure sehr einfach und schlicht gehalten es, es bewährt sich ähm, jedes store procedure mit kommentaren zu versehen wie hier mit einem und stern deklariert in der ersten zeile ähm, das kommentarfeld hier In diesem Kommentarfeld gebe ich beispielsweise den Autor dieser Store-Position an. Ähm, als weiteren Punkt gebe ich beschreibe ich die Store-Position, was möchte ich oder was bezweckt dieses Store-Position und was sich auch bewährt in dem Kommentarfeld ist eine Historie, wenn nachträgliche Anpassungen oder Verbesserungen durchgeführt worden sind dann empfiehlt es sich wenn man eine historie angibt mit dem datum und ein kurzes knackiges kommentar der aufbau selbst nun von der store procedure der syntax ähm, beginnt mit CREATE procedure und nachfolgend der name dieser prozedur wie sie heißen soll ähm, im nächsten Themenblock sind dann die Variablen zu definieren gefolgt von einem S und nach diesem S kommt der eigentliche SQL Code hinein. Abschließend tut man eine gespeicherte Prozedur mit dem GO und mit einem Semikolon. Wenn nun eine Store Procedure erstellt worden ist in der Datenbank, kann sie mit Execute und der Name dieser Prozedur aufgerufen werden. Ich befinde mich nun auf dem Datenbanksystem in diesem fall sqlite online dort kann ich sehr einfach sql abfragen testen und ausführen und bin in diesem fall auf eine ms sql datenbank verbunden nun möchte ich eine store procedure anlegen und beginne mit einem einfachen sql statement in diesem fall gibt es nur eine tabelle die nennt sich demo und diese möchte ich nun mit einem select from demo abfragen wie man sieht erhalte ich nun sechs datensätze von dieser tabelle nun möchte ich genau diese abfrage in eine store procedure speichern wie vorhin erklärt müssen wir dazu ein create procedure und dann der name dieses store procedure ich nenne ihn My SP, gebe noch ein s hinzu und schließe ab mit einem go Semikolon. nun führe ich diese abfrage aus und wie ihr seht ist nun meine prozedur angelegt gut nächsten schritt möchten wir natürlich dieses store procedure testen ob diese funktioniert wie vorhin auch erklärt kann eine store procedure mit execute exec und der name dieser prozedur mysp die kann ich hier wieder auswählen abfragen wie man sieht erhalte ich nun exakt die das gleiche ergebnis wie vorhin über die SQL-Abfrage. Es lassen sich auch dieses Drop Procedure mit einem, wie bei einer Tabelle, mit Drop auch wieder löschen. In meinem Fall muss ich noch Drop Procedure MySP hinzugeben. Nachdem wir uns nun gemeinsam ein Beispiel angesehen haben, wie store procedures erstellt werden und ausgeführt werden möchte ich euch noch abschließend zu diesem video eine zusammenfassung der wichtigsten vorteile zu store procedures mitgeben punkt nummer eins der sql code in der store procedure kann an einer zentralen stelle auf dem server gewartet und ausgetauscht werden punkt nummer zwei änderungen einer store procedure hat keine auswirkungen auf client software welche diese verwenden punkt nummer drei der sql code läuft oftmals schneller da er auf dem server ausgeführt wird nicht beim client punkt nummer vier je nachdem nach der komplexität der anfrage wird die menge an daten Aufrufen reduziert, da nur der Prozedurname aufgerufen werden muss und somit die Entwicklungen oder Implementierungen übersichtlicher werden. Punkt Nummer 5. Der SQL-Code in dieser Store-Procedure bleibt auf dem Server. Hier kann er vor dem Zugriff und vor Veränderungen geschützt und berechtigt werden. Punkt Nummer 6. Gespeicherte Prozeduren erlauben über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen eine bessere Berechtigungssteuerung. Falls ihr noch Fragen dazu habt zu Store Procedures, dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.